Also menschlich unerfreuliche Erfahrungen habe ich tatsächlich selber gar keine gemacht. Es ist eher das Gegenteil. Ich habe die Erfahrung, dass Kommunikation im Web mit den Mitteln, die ich benutze und in den Kreisen, in denen ich mich bewege, sich sehr stark verbessert. Also es ist ein sehr, sehr freundlicher, offener, auch ein sachlicherer Ton. Also mich verblüfft eigentlich immer, wie gut die Kommunikation da werden kann. Ich sehe schon am Rande meines Sichtfeldes manchmal, dass es das natürlich anders auch gibt. Also bei den Piraten gab es jetzt immer ziemlich unerfreuliche Begleiterscheinungen. Das existiert, aber nicht in meinem Feld. Unerfreulich für mich, wenn man so will, ist natürlich dieses berühmte Thema Prokrastination, äh, Ablenkung, das ist quasi eingebaut in diese Medien. Es ist logisch. Ne? Also wenn ich hier arbeite, muss ich mich ständig mit mir selber verhandeln. Wann konzentriere ich mich auf die Dinge, die vor mir sind? Also schalte ich den Tunnelblick ein? Und wann öffne ich den Blick und lasse zu, dass ich mit anderen Leuten in Austausch bin. Aber objektiv ist es ja an anderen Arbeitsplätzen auch so. Ne? Also ständig kommen irgendwelche Leute durch die Tür und erzählen dummes Zeug. Ist so.